Ja, hallo Fabian, hallo, Geo, grüß dich. Super. Meine Lieben, wir befinden uns heute jetzt ja in den Heiligen Hallen von Lebenskratzpur bei Fabian Fallenbüchel hier in Graben-Neudorf. Und der Fabian war wirklich so freizügig und hat gesagt: Du kannst dir hier mal die Manufaktur anschauen. Ich zeige euch, wie bei uns die Produktion passiert, wie wir sozusagen unsere Mittel, unsere Nahrungsergänzungen und die Superfoods hier eben an den Start bringen. Hallo Fabian, schön, dass das möglich ist und äh, vor allem, dass wir uns das erste Mal persönlich gegenüber sitzen, ist ja wirklich auch sehr, sehr spannend, wenn man mit jemand, den man ja eigentlich schon eine Zeit lang kennt. Ja. ja, wir kennen uns ja, ja. eben über über das Internet und über ein paar Videos und eben auch den Kontakt, der ist auch eigentlich schon sehr vertraut gewesen ja. aus meiner Sicht und wenn man denjenigen dann auch wirklich sieht. Und ja, ähm, ich habe mich echt sehr gefreut, dich echt persönlich mal zu sehen und es war für mich auch nicht wirklich <lacht> viel anders als sonst. Mhm. Ja? Stimmt, dem kann ich nur zustimmen. Also, hallo, gehen wir erstmal ja. willkommen hier bei Lebenskraft pur. Ähm, ja. Freut mich auch wahnsinnig, dass wir uns mal auch persönlich kennenlernen, weil es ist nochmal ein bisschen auch eine andere Qualität. Ähm, klar, dieses vertraute Gefühl und so weiter, über das Internet, alles klar, aber es ist trotzdem, finde ich, immer schöner, wenn man sich auch ja, mal ja, wirklich sieht. Ja, auf jeden sieht. Fall. Und ja, das war mir einfach auch wichtig, auf dieser Reise wirklich mal auch einige Menschen kennenzulernen, die man oder die ich eben auch schon länger kenne. Äh, Magst du uns einfach mal kurz umreißen, was ihr jetzt so an Produkten genau hier eben herstellt, okay. bevor wir uns das Ganze einfach mal kurz anschauen? Ja, ja also wir sind im Prinzip eine Manufaktur für äh, naturenkundliche äh, Produkte und ja, Naturprodukte so im weitesten Sinne. Und ähm, ja, das, was uns so ein bisschen besonders macht, ist, wir stellen tatsächlich äh, den Großteil unserer Produkte auch selber her, in unseren Räumlichkeiten und ähm, es ist wirkliche Manufakturarbeit, ja, also wirkliche Handwerksarbeit und das ist das, was uns eigentlich so ein bisschen auch ausmacht. Ne? Mhm. Also, und was für Produkte sind jetzt so im Speziellen, so die euch ausmachen? Ja. Also wir haben ähm, von der Superfood-Reihe quasi in dem Bereich einfach äh, ganz potente potente ähm, und ja, hochqualitative Superfoods, sprich von Gersten, Gras, Saftpulver über äh, verschiedene Vitalmischungen, Biobasis Plus beispielsweise äh, mit der Darmreinigung äh, oder Kräutermischungen dann eben mit Bitterkräutern und so weiter. Äh, bis hin dann zu den äh, naturheilkundlichen und ja auch therapeutischen stellenweise schon äh, Nahrungsergänzungen, die dann eben äh, im Bereich quasi auch für ja, eben Therapien eingesetzt werden können, naturheilkundlich angeleitet natürlich im besten Falle immer. Und ähm, sowohl haben wir dann eben was für die Leute, die präventiv was machen wollen, als auch die, die leider vielleicht irgendwie schon ein Problem haben und das dann einfach äh, mit ja, naturkundlichen Werkzeugen beheben wollen. Also so quasi nach dem Motto, bleibt gesund oder eben, wenn es nicht mehr genau. sei, dann werdet gesund. Ja, genau. dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal los und schauen uns das Ganze einfach mal ganz genau an. So machen wir es. Okay. <lacht> ja, hier sind wir jetzt in unserem heiligen Rohstofflager. Äh, hier haben wir eben unsere, ja, unsere ganzen äh, Superfoods und äh, Extrakte und so weiter, die wir eben brauchen für unsere Produktion. Äh, angefangen von Brennnessel äh, über äh, Flohsamenschalen, Granat, Apfel, Kernmehl, äh, Gerstengras, die ganzen Superfoods, wie man sie eben kennt und Extrakte, die wir eben brauchen. Und ja, hier, hier liegen unsere Rohstoffe und werden dann eben für die Verarbeitung quasi weiterhin benutzt und gelagert. Ja, es ist ja wirklich ein Wahnsinn, <lacht> wenn wir jetzt Geruchsfernsehen hätten oder ja. Geruchsvideo, das wäre schon ein Video wert diesbezüglich, weil es riecht wirklich sehr sehr intensiv. Ja. Okay, dann schauen wir doch einfach weiter. Ja, hier haben wir unsere, also hier ist ja quasi im zweiten Raum, hier haben wir dann unsere, ähm, ja, unseren großen Nischer, der eben dann auch unsere hilft quasi unsere äh, Wege nachzuverarbeiten. Beispielsweise unser Bio Plus äh, wird dann eben großen Trommeln hier äh, gemischt und abgefüllt. Ähm, was wir aber auch machen, ähm, und was uns auch ganz wichtig ist, äh, ist einfach so ein bisschen die, die Handwerksarbeit auch noch, also viel mit der Hand. Also wir haben ja natürlich mit so Maschinen, die uns helfen. Aber ganz, ganz wichtig ist uns dann auch noch die, äh, ja, diese, diese Handwerksarbeit, weil das halt in unseren Augen Ganz wichtig ist, dass man nicht alles von der Maschine machen lässt, sondern auch noch seine eigene Energie damit einbringt. Das ist ja beim Kochen letztlich das Gleiche. Wenn man da nur Fertigprodukte isst, dann hat es auch eine andere Qualität, als wenn man sich selber was kocht. Und das sehen wir eben hier auch. Deswegen machen wir hier in unserer Manufaktur einfach auch noch ganz viel selber. Ja, und hier sind wir dann im Prinzip äh, in, unseren, in unseren schönen Verkaufsregalen, äh, wo wir dann quasi alle unsere Produkte eben haben, äh, wo alles äh, ja, für den Versand quasi vorbereitet ist und hier kann man dann noch äh, eben die Produkte aus dem Regal nehmen. Ne? Ja, hier haben wir dann noch unsere ganzen Vitamin D-Varianten, ne? da haben wir ja mittlerweile ganz, ganz viel unterschiedliche, einmal mit 10.000 Einheiten pro Tropfen, einmal mit 5.000, mit 1.000 für jeden Geschmack äh, irgendwie was dabei. <lacht> Genau. Ja, und da haben wir dann wirklich die ganze Produktpalette von Nahrungsergänzungen, Zellkraft, meine Lieben. Dann was haben wir da? Das berühmte Zahnpulver. Ja, jeden zu empfehlen, der wirklich hier auf eine, sagen wir mal, eine sehr biologische und gesunde Zahnpflege Wert legt. Und da auch ganz wichtig ist mir zu erwähnen, da gibt es diese ganz typischen Uh, sage jetzt mal Tinkturen oder Elixiere, wie sagt, aus, aus keltischen Rezepten. Genau, richtig keltischen ja. und germanischen Rezepturen. Ja, spannend. Oligwein noch gelöst. Ja. Sehr spannend. Und da ja. unten haben wir kein OPC, sondern MPC. Genau, das MPC, das mit den Monomeren und das OPC mit den Oligomeren. Aber diejenigen, die meine Videos verfolgen, kennen den feinen, aber kleinen Unterschied. So lieber Fabian, ich bedanke mich recht herzlich für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in eure kleine, aber sehr, sehr feine Manufaktur. Also das ist wirklich mal sehr spannend, das einfach zu sehen, wie das auch dann wirklich äh, funktioniert, wie diese äh, Nahrungsergänzungen produziert werden, weil wir als Konsumenten sehen sie natürlich immer schön fein verpackt. Genau. Und jetzt weiß man einfach auch mal, wie das Ganze produziert wird und genau. dass da einfach auch Arbeit und Herz gut dahinter steckt, oder? Absolut. Transparenz ist auch irgendwo wichtig, dass die Leute auch wirklich wissen, was steckt denn drin, weil letztlich anhand des Etiketts da steht so viel drauf immer, da kann man nicht genau. viel sehen und das genau. ist einfach ganz wichtig, dass man auch ja, weiß, was letztlich, wie es da reingekommen ist, was ja. drin ist und da muss man es auch einfach mal gesehen genau. haben. Ne? Ja. Genau, meine lieben Zuseher, und das ist, das ist genau der Grund auch meiner Reise, diese Menschen einfach auch mal vor Ort und persönlich kennenzulernen, weil. Für mich, für mich ist es unglaublich wichtig, eben die Menschen auch kennenzulernen, nicht nur das Produkt anzuschauen, sondern wer macht das ja. wie sind diese Menschen so drauf. Ja. Und da kann ich wirklich nur sagen, da habe ich eh so schon lange vollstes ja. Vertrauen, aber das verstärkt das Ganze das natürlich noch. Und ja. ist es ist auch schön, dass wir uns zwei einfach mal kennengelernt haben, und so eine kleine Freundschaft entstehen kann. Genau. Okay. Dann mal die Hand drauf und herzlichen Dank Danke, für diesen super Einblick. Ja meine lieben GeoLebenTV zu sehen, ich hoffe, dass das auf euer Interesse stößt, hier mal wirklich hinter die Kulissen zu blicken. Hier in, wo sind wir denn jetzt Graben genau? Die Graben Neudorf, das ist in Schwaben, ja baden. baden, das ist in baden das ist alles hier so ziemlich eng benannt ja. und. Ja, sehr, sehr schöne Gegend auf jeden Fall. Ich habe sie ja gestern schon gesagt, ich glaube, ich bin in Italien, aber wir haben <lacht> unglaubliches Wetterglück ja. einfach auch. Und es ist halt sehr, sehr flach. Und für einen Österreicher ist halt alles andere, was nicht mit Bergen ist, Italien. Also dann, bleibt gesund oder werdet gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. papa ciao und tschüss. tschüss.